Die Stimmung für diese Veranstaltung ist absolut klasse, wird von den Teilnehmern hervorragend angenommen. Sehr gut, wir sind hier super gut aufgenommen worden, sehr herzlich auch. Und die Truppe, die wächst von Station zu Station immer weiter zusammen und macht richtig Spaß. Also Team, super, alle sind begeistert, ob jetzt Teilnehmer oder auch Ausrichter tolle Sache. Mit fit for rescue haben wir ein komplett neues Konzept entwickelt, bei dem wir die Feuerwehren bei der technischen Hilfeleistung unterstützen wollen. Dabei wird vor allen Dingen die soziale Kompetenz gestärkt, die die Feuerwehren dann in die Lage versetzt. Besonders unter Stresssituationen, Einsätze, teamorientiert und konzeptionell besser abzuarbeiten.